Hey Leute, willkommen zurück zu Black Ops 3. Call of Duty natürlich. Äh, wir machen weiter, weil wir letztes Mal aufgehört haben mit der Mission Nummer 3 jetzt eigentlich. Und mal schauen, was uns jetzt erwartet. Wir sollten eigentlich diesen Chip jetzt reinbekommen haben. Und... Okay. Anscheinend finde ich einige Sachen nicht. Große Sammelstücke. Kleine habe ich gefunden, mittlere und große nicht. Suche. So, okay. Collectibles nicht so. Ich habe Kleider. Ich habe Outfits. Ah, je nachdem, was ich. Ah, da kann ich mein Geschlecht jederzeit dann. Schön, dass man so fluid spielen kann. Musik, Visitenkarten, Embleme. Äh, ich hoffe, dass es das Problem letztes Mal war tatsächlich. Das habe ich voll vergessen anzusprechen. Es tut mir leid. Ähm <lacht> Entschuldigung. Äh, letztes Mal hatte ich bei Advanced Warfare das Problem, dass mir doch immer in etwa fünf äh, Szenen gestrikt wurden, die weltweit gesperrt sind. Nicht mal einfach äh, bestraft. Sorry. Nicht einfach nur eine Verwarnung oder so oder sagen, ja, das ist böse, du darfst kein Geld damit verdienen, was ich eh nicht mache. Sondern das wurde wirklich weltweit gesperrt und ich musste dann die Folge nochmal neu machen. Also nicht neu aufnehmen, ich habe es dann so gemacht. Eigentlich sollte der YouTube-Editor das Zeug rausnehmen. Das hat nicht geklappt und vor allem zehnmal länger gedauert. Ich habe es dann gemacht, dann hieß es zwei Tage lang rendern und danach war die war die Szene immer noch drin. Ich hatte die, die Verwarnung wegen derselben Szene nochmal. Und dann habe ich es runtergenommen, musste es nochmal selber editieren, alles rausschneiden, hochladen und plötzlich wurde mir eine andere Szene angezeigt, die auch nicht mehr okay ist. Kann ich hier meine Waffen ändern eigentlich? Ich mache das mal kurz. Achso. Ja, wie auch immer. Äh, dann... ja Dann musste ich das ein paar Mal machen, deswegen kam da jetzt eine Woche lang kein Video raus, weil... ...vor Advanced Warfare... ...ich hab's voll vergessen anzusprechen. Aber Advanced Warfare ist amüsam. Ich hoffe, Black Ops ist nicht besser. Er ist nicht schlimmer. Wo sind wir noch mal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier. In ah, die Waffenlevel Die wäre ein bisschen besser. Die wäre auf jeden Fall besser, aber ungenauer. Okay, ich lasse das noch, aber ich finde es cool, dass man das machen kann. Ich will schon eigentlich für die Kampagne standardisieren, äh, nicht für den Multiplayer. Wobei das schon lustig ist. Na gut, wir lassen es mal. Ah, ein Taktikraben, der ist schon. Reaktive Kraftverteilung senkt dann durch äh, Schaden, Schutz. ...oder ich kann einen Doppelsprung, das würde ich mal machen. Okay. So, fertig. Ja, das ist eine CIA-Operation. Das ist ihr Unterschlupf. Gut, dass du dir's gemerkt hast. Hoffentlich erinnerst du dich auch, was ich davon halte, wenn die CIA jede unserer Bewegungen überwacht. Das tun sie doch immer, Hendrix. Das müsstest du eigentlich wissen. Ich glaube, du entwickelst dich nur zu einem grantigen alten Mann. Ist jetzt meine Wohnung? Was machen die denn alle hier? Ich habe sie nicht eingeladen. Cyberkernstation. Würde mich trotzdem noch interessieren, was das ist. Äh, ja, Cyberkern. Jetzt, jetzt komme ich darauf. Ja, jetzt, jetzt habe ich es gecheckt. Wen kriege ich die? Muss ich dazu das Kern... Jawohl, hier, guck mal. Systemlähmung war auch gut, sind wir ehrlich. Massenlähmung ist geil. Kernfeuer war okay, aber die Blenden schwarm wollte ich haben. Und Massenlähmung ist halt auch nicht schlecht. So. Ich glaube, wir gehen an die nächste Mission jetzt. Ich finde das ein sehr komisches Hard, aber irgendwie cool, dass es nicht nur ein Menü ist. Und wir spielen mit meiner eigenen Ausrüstung, die ich levele, was ich echt cool finde. Irgendwie. Ich weiß nicht, was das Leveln bringt, ob die Waffe wirklich besser wird oder ob es so ein Pseudo-Level-System ist, damit du mit denen spielst. vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Coalescence-Anlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und Technikschmuggel. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Tag Null. Also, wir legen direkt oh los. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß fertig frag, schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Aber was Essen wegwerfen, richtige Verschwendung. Finde ich wirklich nicht gut. Also. Okay. Dann auf ans Werk. Wenn's schon Genuss ist, dann schmeiß es doch nicht einfach weg. Nimm's mit. So Mandat. Okay, hört den Controller. Tut Wenn mir leid. Ankommt, ja. hier, nicht, ah, okay. Kane. Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendrix. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf Informationen über einen Drohnenangriff. Aber ihr müsst rein und sie abfangen. Ihr müsst sicher gehen. Verstanden. Sind auf dem Weg. Ich würde die ganze Zeit mit dem hier spielen, mit dem nach oben. Aber jetzt lässt er mich nicht aktivieren. Äh, aber ich mache es nicht wegen dem Video, weil ich weiß, wie scheiße das aussieht. Ich, teilweise denke ich ein bisschen Bleib unten. weniger für mich. Können wir die einfach töten, bitte? Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Die Mission. Hier können wir nichts tun. Wir können schon. Okay, Sprengsätze klappen nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich war ein bisschen zu sehr gerusht. Okay, ein Gewitter zieht draußen lustigerweise auch gerade auf bei mir. Sehr passend auf jeden Fall. Wo wurde ich jetzt getötet, bitte? Ich habe übrigens vorhin wegen der PS noch geschaut. Weee. Gotta go fast. Äh, ja, wegen der PS habe ich vorhin geschaut. Äh, dies hier ist nicht heiß. Die Lüfter geben einfach Vollgas. jetzt habe ich einen gelben Controller. Ah, weil mein äh, Ding fertig ist. Hinter mir ist einer, hinter mir ist einer. Whoa, whoa. Komm ich da nicht hoch? Cool, jetzt stecke ich glaube ich fest. Nein, okay. Von irgendwo da hinten kann der mich noch töten. Seht mal kurz das. Alter, was ist das für eine Rüstung? Habe ich gecheckt, danke. Ah, eine zweite Granate. Oh, Hallo. Aber da ich ja meinen Schwarm nicht habe, obwohl ich den geupgradet habe. Was ist er von Tank, Alter? Und glaub mir, ich hätte meinen Schwarm jetzt gerade gern. Kann ich den wirklich einfach abknallen? Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht, was ich machen muss bei dem. Ja, abknallt. Gut. Hui! Ich gebe Gas. Wir sind jetzt zu. Setze den Bolzentreiber ein. Der Suchbeschwur wird immer verheerender. Je höher wir kommen, müssen wir gleich den Bolzentreiber. Und halt dich gut fest. Ja, wo kann ich den Bolzentreiber jetzt machen, bitte? Und den auf dem Dach oben habe ich nämlich auch nicht gekriegt. Die da oben, nämlich. Sie cool aus hier drin. Ja, doch, das... Deswegen... Okay, ja, okay. Ähm... Okay, ich geh nochmal da hoch. Wir wenden im Zug. Wir den Bolzentreiber ein. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen, hört ihr gleich den Bolzentreiber und halte dich gut fest. Ich check nicht, wie ich mich am Bolzen festhalte. Anscheinend, sobald ich den in den Boden stecke, halte ich fest. Finde ich gut. Finde ich komisch, aber gut. Das heißt, ich muss nicht noch extra gucken, dass ich mich nochmal festhalte. Boah, das ist mühsam. Alles klar, ich check das System im Bolzentreiber. Was ich zum Beispiel nicht checke, ist, also wieso ich nicht rennen kann. Nö, nö, Wir sind zu cool dafür. Die Wellen sind ein Problem. Halt den bolzen bereit. Die Wellen kommen. Benutzen den bolzen <lacht> Nice. Von wo kommt die Welle? Einfach aus dem Nix raus. Durch Wände, durch. Ich jetzt getötet. Das war nicht die Welle. sich so ja als habe ich die pistole wieder nicht das mg Aber wir sind ja immer noch in... Nein, jetzt sind wir nicht mehr im künstlichen Einsatz, Jetzt sind wir in einem richtigen Einsatz, wenn ich es richtig habe. Der Sturm wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Ich schmeiß hier alles rein, was ich kann, ist mir egal. Ach, die beiden Modi beißen sich tatsächlich. Schau mal an. Der lebt nicht mehr jetzt. jo ich eigentlich auch nicht das ist vom vorteil wobei ich glaube deswegen aufgeben ist halt wirklich wegen dem sturm irgendwann aber ja wir sind eh schon drin wir kommen nicht mehr raus also Das Riesenrad sieht auch recht gefährdet aus da hinten. So okay. haben wir alle. Naja, so ja, wir können das alles machen. Ah, wir bleiben drin. Ups. Ich dachte, ich gehe jetzt. Na gut. Oh, 20 Minuten, ja passt. Ich habe noch Zeit. Äh, das hier. Scheiße. Weiter vorne ist ein wurde. Der führt euch direkt in die 54G Kommunikationszentrale. Ich glaube, hier steigen wir aus. Finde ich gut. Okay, mit X gehen wir hoch, mit Kreis runter, habe ich Atem. Wahrscheinlich. Ja, hier unten links. Unten links habe ich Sauerstoff, sehe ich gerade. Und der geht runter. Ist eine komische Anzeige, aber er geht runter. Okay, hier kann ich auf mein Set... Wechsel. Äh, ah, ich kann verschiedene Einheiten. Das muss ich noch ändern also. Weil jetzt habe ich meinen Kern mit den Drohnen drin. Alles klar. Das muss ich noch angucken in dem Fall. Ich dachte, ich kann den Mischmasch aus allen drei Sets zusammenstellen. Aber ich habe eine von drei Haupttechniken, die sich dann in die sechs Untertechniken noch leveln lassen. Stimmt, ich habe jetzt Glühwürmchen, das weiß der ja anscheinend. Ach ja, äh, stimmt, mein Charakter redet ja jetzt ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, ich werfe Granate. Das ist so ein Zufall, dass ich dann auch eine werfe gerade. Aber das, das habe ich ja gesagt. Ist okay. Ich hole mir den Höhenvorteil. Who cares? Das war eine Frau. Bin ich schon. Ich komme hier nicht durch. Okay. Man kommt nicht durchs Fenster. Ja, keine Sorge, ich hab dich schon gesehen. Ah, jetzt es an zu knistern, das heißt, ich bin fast tot. Richtig romantisch hier. Kurz warten. Sorry, my lady. Uh, ja, ich habe nicht mal X gedrückt, aber ist okay. Ich habe wirklich nicht X gedrückt, der ist einfach gerannt von der Wand. Ist einfach das Beste, die Glühwürmchen. Ich spiele nie was anderes. <lacht> die sind toll. Ich finde es wirklich toll, ein bisschen zu trollen. Dann kann ich kann mir vorstellen, dass die richtig eklig sind. Also klar, sie töten dich. Das ist, das ist nicht ganz so lustig. Sniper. Alles okay da hinten? Agent Kane, ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien als würde die Hilfe brauchen und ihr wart so laut, dass sich jeder 54 IFU-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Nach dir. Ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe schon. Ah, ich darf nicht gehen. Okay, macht macht macht er von selbst abgeregelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es ordnen? Sekunde noch. Ich hab's von dort aus. Könnt ihr das Störprogramm hochladen? Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Super, los geht's. Also, Kane, was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Ups. Zuschlagen und ausräumen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Ich fand das am Intro schon heftig, ehrlich gesagt, dass man die einfach so an den Kran, an Baukräne aufgehängt hat. Das war schon recht brutal. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Und hier ist es einfach nicht wirklich besser. dass man ein Explosionskanister. Ich habe gerade überlegt, ob der vielleicht explodieren kann. Er kann explodieren. Näher uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Ich gehe trotzdem nochmal hoch. Oben war eigentlich ganz schlau. Als ob der mich jetzt gekillt hat. Hat der so eine Range. Okay, es ist ein großer Kanister, aber trotzdem. Bienchen und ciao. den mal ausschalten, dass er mir nichts macht. So, sicherheitshalber. Sonst kommt er plötzlich noch von hinten angelaufen. Wo sind meine Nano? Die, die haben schon gesagt, wo sind meine Nano-Bots, aber ich sehe die sind da hinten beschäftigt. Da Muss ich hin? Dann machen wir das doch mal. Okay, ausschalten die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer Hut. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Sind fertig. Ich dachte, es kommt ein Twist von der Musik einmal endlich. Ich jeden Moment alles einstürzen. Irgendjemand, der da steht mit der Waffe, Leute, und sagt: Ich habe euch erwartet und es einfach in den Kopf schießt oder so ein Scheiß. Weil es irgendwas dramatisch ist, aber irgendwie gar nichts. Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht scheiß Sturm stehen, oder? Ne, auf meinem Grabstein steht Bienchenparty mit Nanobots. Ich glaub Ich glaube auch nicht. Wobei, Roboter sind sicher noch irgendwo rum. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich bleibe bei meinen. Und. Ich kann nicht einfach springen. Vielleicht muss ich das hier nehmen. Nein. Sie sind immer noch da. Wir wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir Ach so. Wir greifen sie an, bevor der Sturm kommt. Alter, das Schiff. Aber was man positiv sagen muss ist, man kann eigentlich in jedem Teil jetzt halt... Es ist immer noch relativ linear. Aber man kann doch immerhin immer ein bisschen auswählen, welches Stockwerk man nimmt. Oder ob ich jetzt ins linke oder ins rechte Gebäude gehe. Es sind kleine Entscheidungen, ich weiß. Nichts Dramatisches, aber es geht. Also Lenschen, das ist etwas wert, würde ich sagen. Einfach mal so. Meiner Meinung nach ist das schon etwas wert. Ah, das war Hendrix. Ups. Äh, ja, okay. Ist einfach alles weg, Muni weg, Kybernetik weg, alles. <lacht> Gehen wir mal ins andere Gebäude. Oh, ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, es ist gespiegeltes Gebäude, aber nicht mal das. Die haben wirklich zwei eigene Gebäude gebaut. Schick. Finde ich cool. Ist Wieder etwas mehr. Auch wenn ich immer noch finde, mit der Story haben sie sich damit ein bisschen sehr einfach gemacht, dann aber. Ich meine so, ja, wir brauchen jetzt irgendetwas, was einen Plot erklärt. Ja, wir machen jetzt noch einen Brainchip-Zusatzfunktion, der das zufällig kann. Um etwas zu decken, was wir sonst anders erklären müssten. Boah, der wirft. Gut. Dafür gibt es Nanobots. Du auf da drüben? Fick dich. Da drüben ist noch einer. Ah, fuck, da steht schon wieder. So. Irgendjemand schießt links oder unter mir noch, glaube ich. Achso, ich habe sie verkehrt herum drin. Ich habe die Kopfhörer verkehrt herum drin. Das Problem ist, meine Kopfhörer sind nicht angeschrieben mit links-rechts, ich ziehe das mal schnell, weil dann macht es auch mehr Sinn. Aber es steht halt neben drauf links-rechts oder so. Ah ja, ja, jetzt schießen sie von rechts. Cool. Ich habe die eben ein paar Mal abgezogen, als ich Licht gemacht habe, wenn ich das im PC kurz äh, richten musste, für zwischen den Folgen oder so. Und dann habe ich sie wahrscheinlich verkehrt herum angezogen. Weil sie haben jetzt keinen richtig guten Sound, aber diese Links-Rechts-Drafts haben sie trotzdem drin. Arschloch. Friss Nanobots. Alter, da ist gut. Kriege ich mal Hilfe vielleicht? natürlich auf fucking course natürlich wieso auch nicht Theoretisch könnte ich auch einfach hinhocken und warten Bis meine Nanobots wieder geladen haben Sie dann wieder ausschicken Und wieder und wieder Würde theoretisch auch funktionieren Wäre aber langweilig Aber das würde theoretisch gehen Weil die haben ja echt nicht eine lange Ladezeit eigentlich. Ich wollte gerade sagen, Kane sagt ja gar nichts Ja, das ist wieder der andere Futsch der Fuzzi, da drüben steht da der Pisser. Ich bin gleich tot. So Nein, das ist eine Brandbombe, da stelle ich besser nicht hm? Ja, meine Nanobots sind halt schon recht heftig, ne? Da ist er. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, so. Das Hendricks. Aber ich glaube links war doch vorhin noch jemand, der mich getötet hat. Da hinten müsste eine... Ah, nee. Klar. Ja, ich okay. weiß wieso. wir sehen die Geheimstation. Ah, ich muss trotzdem rein. Okay. Okay. Finden ah, alles wir klar. heraus, womit wir es hier zu tun haben. Ach, das mal jemand weg, bitte? Ich kann das nicht. Was ist denn hier passiert? Hatte es jemand eilig? Hm. Okay. Vielleicht 54 IKE-Explosion. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt. Ha. Sondern von innen. Boah, bin ich nicht cool? Ich konnte es ohne Treppe machen. Es sieht schon geil aus. Es sieht schon cool aus. Ich, ich geb's zu. Was willst du eigentlich? Der wollte mich schlagen, ne? Der hat's nicht da geschafft. Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los. Kein gewalteinsatz nötig manchmal muss man nur klopfen mein god denken sie an einen ruhigen ort denken sie an einen sicheren ort schalt den scheiß ab Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Verwehrung der Wiedergeburt. Von einem Jay Song. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein. Gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt... Dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruder-Schwester-Anführergespanns. Go Min und Gojulan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black-Cyber-Ops-Einheit vom Winslow-Abkommen. Das war John Taylors Team. Was? Du glaubst, Sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Oh, jetzt kommt endlich der Plot-Twist. Doch, jetzt wird jetzt, ja, die Story doch noch interessant, tatsächlich. Ein bisschen. Schwach für einen Black Ops-Teil meiner Meinung nach, aber naja. Okay, das ist noch am Laden. Dann laden wir das, also lassen wir es laden? Äh, ich werde nach dieser Aufnahme aufhören, weil äh, bei uns ist der 1. August, das ist in der Schweiz ein Feiertag. Das heißt, draußen geht jetzt Feuerwerk ab. Und das ist scheiße in der Aufnahme, weil es die ganze Zeit draußen knallen wird. Und hupende Autos rumfahren. Also, wir gucken noch kurz die Katzen. Ah ne, wir sind in unserem Heim, das ist umso besser. Dann speichern wir und beenden und dann beende ich die Folge auch gerade und werde ein anderes Mal aufnehmen. Eben einfach wegen, jetzt geht das Feuerwerk los. Oh, das ist ein ganz anderes Geräusch, wenn ich keine Kopfhörer drin habe. Äh, ja, nee, ähm, das Feuerwerk geht los, ich sehe es draußen schon knallen, ich höre es. Und ein Sturm soll auch noch dazu kommen, das wird ganz lustig, das heißt, es wird sehr laut her werden. Und darauf habe ich keine Lust, das in der Aufnahme zu haben, deswegen spielen wir Black Ops halt ein anderes Mal durch. Ja. Aua. Danke fürs Zuschauen. Äh, wie viele Missionen? Ich gucke mal kurz hin. Okay, wir haben 3 von 6, 8, 10, 11. Okay. Ja. Eben, also. Mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht wird es noch. Es ist nicht schlecht, immer noch. Aber mal schauen. Ah, ja, stimmt. Dragon Ball Set, Fighter Set wollte ich auch mal spielen. Ja, gut, also. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!